Hallo und herzlich Willkommen zu Dog Beach Ich habe mir was tolles liefern lassen und zwar eine Cam. Jetzt werden einige sagen, das ist doch keine Kamera, das ist doch irgendeine Halterung. Richtig, denn diese Halterung soll dafür sorgen, dass bei Bewegung die Kamera nicht hin und her wackelt, sondern etwas ruhiger bleibt. Dieses Gerät hier, made in China, kam jetzt noch ein paar Tagen an und da gucken wir jetzt einfach mal rein. Oder gucken wir erstmal vorher, was drauf draufsteht. Sie unterstützen Digitalkameras und Camcorder, Spiegelreflexkameras mit leichten Gewichten. Denn da passen maximal, oh, wie viel sind es umgerechnet, 0,95 Kilogramm, also 950 Gramm passen da drauf. Selbst wiegt dieses wunderschöne Ding aber fast über 800 Gramm und zwar 830, wenn die Umrechnung hier so stimmt. Sie soll aus Chrom und Aluminium sein, warum es dann halt so schwer ist, kein Wunder, da sind Gewichte bei. Also ich denke mal das Maximalgewicht sind 830 und da ich halt meine Canon Legra Mini X habe, Schauen wir einfach mal, was daraus wird, wenn ich die da drauf schraube, denn die ist ja nicht so schwer. So, und jetzt kommen wir einfach mal dazu, diese Packung aufzumachen und dann schauen wir einfach mal rein, was da so drin ist. Eine wunderschöne Steadicam, so wie sie auch auf dem Bild zu sehen ist. Jetzt versuchen wir sie mal rauszuholen. Oh, die ist gut reingepackt, jetzt nicht so stark, wie ich vermutet hätte, aber sicher verpackt ist sie definitiv und für einen preis von knapp 20 euro waren es also es ist ein hin und her bei eigenen anbietern manche wollen 20 manche wollen 30 es gibt einige, die wollen dafür für dieses made in china produkt sogar 40 euro haben warum so das erste was einem so auffällt es ist ja schön verarbeitet und es sieht auch schön aus also damit habe ich jetzt gar nicht so gerechnet auch wenn da so ein paar katscher drin sind aber da verlange ich jetzt für noch nicht mal 20 Euro, irgendwie viel. So, dann haben wir hier den Aufsatz, wo die Kamera draufkommt. Normales Gewinde, wie ihr es auch von Stativen kennt. Und das Gute daran ist, du kannst die Schraube hier nach links und nach rechts bewegen. Warum das gut ist? Ganz einfach, denn mit diesem links und rechts kannst du austarieren, wenn du so einen kleinen ausweibbaren Monitor hast bei deiner Kamera. Denn dann ist das Gewicht der Kamera natürlich nicht nur auf einer Seite, sondern es pendelt natürlich ein bisschen. Das wird zum Beispiel vielleicht auch das Problem bei meiner Legia Mini X sein, wenn ich dort ein Mikrofon dran schließen möchte, weil das Kabel wird ja nach unten ziehen. Außer ich habe einen guten Kameramann, der das Kabel dementsprechend hochhält, aber das müssen wir mal ausprobieren. Ansonsten haben wir oben drei Gewichte, die man auch gut abmachen kann. Ja, das ist alles wunderbar. Mal gucken. Ja, ne? Hm. Nicht, dass sie mir hier gleich auf den Fuß fallen. So, dann schauen wir mal. Die kommen nämlich irgendwann, ja, ist die Schraube zu Ende. Oh, okay, das ist gut. Da oben dran, das passt. Schöne Gewichte und schon merke ich, das wird richtig schön leicht. So, dann kommen wir hier mal dazu. Dann schauen wir das auch mal ab. Hupsala. Und schon ja, geht es nach unten. Und ich habe schon bei einem gehört, die Schraube soll nicht so fest sein, aber die hier, die hält sehr gut. Und das für noch nicht mal 20 Euro. So, und dann schauen wir einfach mal den Griff fest. Na, geht das einfach? Ja, es geht einfach. Äh, nein, es geht doch nicht einfach. Falsch geschraubt, oder? Ja, falsch geschraubt. Passiert. So, jetzt schauen wir aber mal drauf. So, äh, ja, hm, ja. So, zum Festschrauben stelle ich mal hier diese. Achse fest und schon geht es einfach dran zu schrauben. Dachte ich, es ist doch nicht ganz fest, aber auch egal. So, jetzt haben wir es und fest dran geschraubt, wir lösen es wieder und jetzt haben wir so das erste Ergebnis und ich muss sagen, na, na, es hakt doch so an der einen oder anderen Stelle, also nach links und rechts, ja, aber das soll ja auch noch austariert werden. Nur ist es gut, wenn man hier oben an diesem Schlitz dann rankommt. Kannst du auch wunderschöne andere Kamerafahrt wahrscheinlich machen, aber erstmal austarieren. Und dann gucken wir mal weiter, wie es wird. Dafür brauche ich natürlich jetzt meine Kamera, die dort oben dran ist. Das bedeutet, ich muss jetzt erstmal meine Handycam anmachen. Und dann sehen wir uns wieder, sobald ich es einfach mal austariert habe. Und dann schauen wir mal, wie auch die Aufnahmen werden. Aber das, denke ich mal, wird ein extra Video und in diesem Sinne sage ich einfach mal bis gleich. Dann zeige ich euch noch, wie es austariert ist. Dann kommt noch ein kleines Fazit und die Probeaufnahmen, wie gesagt, die machen wir einfach mal in einem anderen Video. Dann zeige ich euch mal die Unterschiede zwischen mit Steadicam und ohne Steadicam. Also bis gleich. So, hier bin ich zurück. Ich habe jetzt meinen Samsung Galaxy S7 angeschlossen. Und ja, jetzt filmen wir darüber, deshalb kann ich jetzt nicht sagen, wie gut bin ich in der Kamera gerade drin oder nicht, aber um das jetzt mal zu demonstrieren, reicht es aus, ich habe es jetzt versucht auszutarieren und es ist auch schon gut gelungen, ich kann also diesen super Test, den man sonst macht, ausführen und der sieht wie folgt aus. Ja, so ist es am besten austariert, so geht es hin und her. Prima. Ja, da habe ich mir jetzt mehr vorgestellt und es ist auch so ein bisschen das nach unten zeigt. Ähm, wobei, wenn ich sie jetzt so halte, dann geht es. und naja, Problem ist, wenn ich hier jetzt ein Gewicht dran hänge, dann wackelt sie immer noch zu sehr. Ist zwar hier oben die Kamera, aber es wackelt zu sehr hin und her. Ich weiß jetzt nicht, was ich noch machen soll. So sieht sie eigentlich auch gut aus, nur ihr merkt schon, wenn ich so ein bisschen wackle. Oder dann komme, dann fällt sie direkt rum. Ja, hier wackelt sie auch noch ordentlich. Drehen wir es um. Hey, alles prima, alles toll. Klar, ich kann jetzt bei Adobe Premiere Pro einfach mal das Video drehen und ja, aber es ist trotzdem doof, wenn ich so rumfilmen soll und naja, ich weiß noch nicht, wie ich es machen kann. Ich habe ja noch die Gewichte irgendwie versuche ich das eine hier unten dran zu bekommen und ein anderes müsste ich dann versuchen hier oben irgendwie zu befestigen. Nur die Frage ist natürlich dann irgendwie. Ja, um die 20 Euro kostet so ein Teil. Es ist mit schweren Kameras wahrscheinlich deutlich besser als mit der Canon Legia Mini X. Aber seien wir mal ehrlich, so toll ist das Ding jetzt auch wieder nicht um zu sagen, die 20 Euro muss ich jetzt für die kleine Kamera hier investieren. Da empfehle ich euch wirklich, wenn ihr eine größere habt, die was schwerer ist, da werde ich jetzt auch noch meine Canon irgendwo mal ausgraben. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo die ist. Ich habe eine Canon 500D und das dann noch mal mit ausprobieren. Vielleicht geht es damit deutlich besser. Nur die macht halt keine 4K. Das ist halt der Nachteil daran. Aber dann schauen wir mal, was besser passt. Wobei, wenn ich jetzt hier so halte, was äh, geht die auch. und so ausbalanciert ist sie auch nicht, ja, muss ich mal gucken. Also wenn ich sie hier so ein bisschen ändere, dann ist sie da oben wieder, also, ja jetzt sollte es. Lassen wir es lieber. Im Moment finde ich war Griffelns Klo, ich werde einfach mal so ein Tarion Schwebestativ ausprobieren. Die kosten um die 50 bis 60 Euro, manche liegen drunter, je nachdem mit welchem Shop man sie bestellt bei Amazon und dann schauen wir einfach mal, ja, wie gut die dann sind. Ich werde jetzt auch noch mal versuchen das samsung hier drauf zu montieren und bin mal gespannt wie das klappt das wird bestimmt auch eine ganz lustige erfahrung ja dann sage ich einfach mal bis gleich vielleicht habe ich es dann geschafft und dann sehen wir uns auch wieder mit der canon Mini e X. so wie versprochen habe ich jetzt mein samsung galaxy mal drauf gepackt und da sehen wir auch schon ja es ist gut ausbalanciert wenn wir jetzt mal gucken und ja ähm, hier haben wir das gleiche problem ich vermute mal, dass das Handy genauso wie meine Canon einfach viel zu leicht dafür sind. Aber dafür auf dem Kopf macht es das, was es tun soll. Na naja, werden das jetzt immer Kopfaufnahmen so halten, ob man es jetzt so hält oder so ist ein Unterschied. So drückt es von oben nach unten und so zieht es von oben nach unten. Ja, einfach mal gucken. Ich kam jetzt, wie gesagt, noch mal nach meiner Canon 500D und dann schauen wir einfach mal, ob die gut da drauf passt und wie das dann damit aussieht. Ja, und ansonsten muss ich halt so Aufnahmen machen. Hm. La vie. So, und da bin ich jetzt wieder und ich habe einfach mal hier meine Canon draufgeschraubt, mein kleines Schmuckstück. Naja, schon ziemlich angestaubt, habe sie lange nicht mehr benutzt. Sollte ich auch mal wieder... Weil macht ziemlich viel Bock, mit der Spiegelreflexkamera einfach zu fotografieren. Die Steadicam hier, äh, hier super. Innerhalb von gerade mal zwei Minuten habe ich es gehabt. Noch nicht mal zwei Minuten, glaube ich. Also es ging sehr schnell. Mit einer Spiegelreflexkamera. Drei Gewichten unten dran. Hier noch ein bisschen austarieren, weil der Akku natürlich auch ein bisschen schwerer ist. Und das hier an die Seite drückt. Ja, wie ihr seht. Sie ist ein, ja jetzt nicht mehr perfekt ausgeriert, ist aber auch egal, weil oh jetzt sieht man es auch sehr schön, ein bisschen Bewegung ne, und schon wackelt das Ding so links und rechts, wenn man da unten jetzt nicht dran stößt, ja so lass uns nochmal, na ah, jetzt ist wieder, das ist das Dobe, oh, nein, nein. oh ja genau, das ist auch das Problem, sie schraubt sich ab. Das Problem ist so, ganz einfacher Natur. Denn auch bei meiner Legia Mini X musste ich nämlich improvisieren. Dieser kleine süße Stab hier, also nicht Stab, diese Schraube, ist definitiv zu lang. Die passt einfach nicht in das Gewinde komplett rein. Und demnach brauchte ich diese Unterlegscheibe, die aber hierfür war. Ja, das heißt, ich musste. Hier erstmal komplett rausdrehen, hier dran und ja, hm, ja, eine scheiß Konstruktion. Sorry, also da fiel mir ich die Worte und ja, es ist eine gute Verarbeitung, das muss ich schon sagen. Und ja, wobei jetzt schon nach ein bisschen Gebrauch sind da einige Katscher drin, die waren wahrscheinlich auch schon vorher drin, wenn ich so sehe, hier ja, an den farbigen Stellen. Dieses Gummi riecht Gott sei Dank auch nicht so nach typischem China-Produkt, wo einem dann die Chemie erst mal fünf Tage hinterher hängt. Ja, das ist jetzt sehr doof und wenn ich das jetzt nochmal versuche festzuschrauben, so. ja, hält es auch erstmal. aber wer weiß wie lange und, so lasst mal gucken, ja, jetzt ist wieder einigermaßen gerade und es ist ist soweit auch stabil, aber wenn ihr eine teure Kamera habt, ich empfehle es euch einfach nicht. Holt euch am besten eine andere Schwebestativ. Naja, für kleine Kameras, die mehr wiegen als die Canon Legia Mini X, ist es bestimmt gut geeignet. Das hier, wie gesagt, habe ich sehr schnell austariert, aber äh, ja. Oh! Hier rutscht jetzt sogar schon das runter, nur weil ich ein bisschen schau damit rumschaukele und es einfach mal ausprobiere. Es ist, glaube ich, sein Geld nicht wert. Ich verlinke es trotzdem mal unten. Wenn ihr es bestellen wollt, bestellt es euch über den Amazon-Link. Bekomme ich auch ein paar Cent dafür und sage dann auch natürlich Dank für den Support. Ihr könnt es selbst ausprobieren. Es ist vielleicht ein nettes Gimmick für kleine Kameras, bestimmt sehr gut geeignet. Für die großen kameras äh, aufpassen unterlegscheibe noch dazu ja mehr kann ich dazu jetzt im moment nicht sagen von mir gibt es da leider jetzt mh, von fünf sternen noch nicht mal zweieinhalb sagen wir mal zwei sterne weil gute verarbeitung soweit und auch ja, man kann ja damit filmen oh gottes willen ja also je schwerer das wird desto unstabiler wird der ganze mist also das beste ist wenn ihr hier auch noch eine zweite Schraube mit reinpackt. Ja, dann kann das nämlich gar nicht mehr wegrutschen und dementsprechend sich auch nicht mehr so leicht lösen. Ja, habe ich jetzt alles nicht direkt parat und habe ich jetzt auch keine Lust mehr, es extra zu kaufen. Vielleicht irgendwann später mal schauen. Jedenfalls war das jetzt mein Review hiervon. Und na, wie gesagt, zwar schön, aber naja. Hallo Kamera. Ein Reinfall, leider. Tja meine kleine Süße, was machen wir jetzt? Wir sagen einfach Tschüss und ich freue mich, dass ihr dabei wart. Schreibt mir unten in die Kommentare, was eure Erfahrungen vielleicht mit diesem Gerät hier sind. Äh, was anderes kann man dazu nicht sagen, Das Gerät wird nicht müde, aber ich werde langsam müde. Man merkt auch, es ist schon was schwer in der Hand. Ja, lasst mir ein Like da, kommentiert, was das Zeug hält, abonniert. Teilt das Video, damit vielleicht nicht alle darauf einfallen. Denn das ist wirklich Geld, wo ich persönlich sage, ist rausgeschmissen. Andere würden jetzt sagen, ey, das ist doch was Gutes. Jeder hat seine Meinung, ich habe meine. Ansonsten gucken wir mal, was wir sonst noch so an Stativen finden. Diese Tarons äh, oder Tarions, ich weiß es gar nicht mehr, sollen ja ziemlich gut sein. Und da schauen wir einfach mal nach. In diesem Sinne verabschiede ich mich und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ja, wie gesagt kommentieren, liken, abonnieren und bis dann. Tschüss.